Legendary, oh komm Schart. schön schönen jetzt gleich beim ersten mal bei der ersten Folge, komm, komm Skip, ein Chart Direkt Tank. Moin moin und willkommen zur ersten Folge auf First, wieder mal. Heute wollen wir mal alle Sachen packen und dann die Insel resetten. Ah genau, und auch noch die, äh, die ganzen Sachen hier vom Rand öffnen, hier die ganzen Sachen sichern, was auch immer hier noch drin ist, was gibt es denn hier noch, das könnte man gebrauchen, Kann man gebrauchen, ich würde sagen nehme ich auch noch mal alles mit, ne, Mystik Timber, ja ich bin ja arm, ich brauche ja alles was man, ja gut, ja nehme ich auch mit Sagen den Rest holen wir weg Hallo? Ja genau, ist meine Challenge sehr gut, Level 3 brauche ich hier ein bisschen Holz vielleicht brauchen wir auch Holz später dann werde ich gleich ein bisschen Holz ich will nämlich jetzt anfangen meine Insel zu bauen ich habe geplant und ein riesiges Schloss einfach zu bauen aber hol mir da noch Unterstützung für das werdet ihr dann in der nächsten Folge sehen ich glaube in dieser Folge schaffe ich das nicht mehr anzufangen wir können uns jetzt auf jeden Fall von dieser Insel verabschieden, weil die nicht mehr so existieren wird, wie sie mal war. Hier ist auf jeden Fall das Haus von meinem Bruder gewesen. Dann kann ich euch nochmal das Haus von Bärchen zeigen. Hier hatte Bärchen seine Bude unten. Was ist das denn hier? Einfach so Schilder. Schau, aha, K.O., ja, das stimmt. Bärchen ist gay. Ja, ist er. Was zum Teufel habt ihr hier gemacht? Okay. Wir sind auf jeden Fall unsere ganzen Kisten gewesen. Ist ja alles weg. Durch den Reset. Reset. Wo ist das jetzt hier? Ähm, Upgrade. Hä? Upgrade. In out. Was? Das kenne ich ja auch noch nicht. Das wurde neu gemacht. ne? Dann würde ich sagen. I.S. Reset. Reset. Confirm. Goodbye Island. Dann würde ich sagen, die ist new. Und die. Nein, nein, nein, nicht Premium. Okay, dann kann ich die gleich wieder wegklatschen. Nein, jetzt kann ich. Weil, wenn es so eine Premium ist, ist die so groß, ne? Pff, ähm. Habe ich eine Aufgabe, Cobble zu farmen? Ne, okay. Kann ich jetzt nochmal reset? Oh, erst in ein. nein. Hoi, ho, nein. Ich muss denn so viel abtragen hier? Oh nee, habe ich gar keine Lust drauf. Egal, egal, dann tragen wir das hier jetzt ab. Erstmal machen wir jetzt hier die ganzen Sachen auf. Erstmal die ganzen. Oh nee, die nicht. Auch nicht aufmachen. Dann machen wir hier unsere Ultra. Komm, komm, komm. Jetzt haben wir einen Booster. Legendary. Oh komm, Schad. Schön, Schad. Jetzt gleich beim ersten mal bei der ersten Folge komm. Komm, Skip. Ein Chart. Direkt Tank. What the fuck? <lacht> nice, Junge. Als ob ich direkt einen Chart bekomme. Was bin ich denn für ein Lacker? Die machen wir auch noch auf. Komm, noch ein Schad, noch ein Chart. Noch ein Schad, noch ein Schad, noch ein Shard. Und noch ein Schad! What the fuck? Alles klar. Direkt erste Folge. Sofort, okay, die sind beide abgelaufen. Kann ich wegwerfen. Ich glaube, die geht auch nicht mehr. Ey, erst... Doch, die geht noch. Erste Folge und direkt zwei Shards, Leute. Zwei Shards, das könnt ihr mir nicht glauben. Das glaubt ihr mir doch nicht. Okay, wir haben aber auch schon Looting 5 Schwert, das ist auf jeden Fall auch praktisch. Dann machen wir hier diesen Skull mal auf. Erstes, Creepy Dodo. Wer kennt denn jemand? Ist ich mache Money. Ripley okay, Dollar. das ist der Falsche. Der, der Money. Oh, der hat ein bisschen Cash. Also Könnte sein, dass der was wert ist. Müssen wir noch schauen. Ich würde sagen, ich lager erstmal alles beim Kistendings da und werde ein bisschen die Insel abtragen. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich hier die ganze Insel abgetragen habe. Danke für die ganzen Helferlein. Einmal danke an Noxa, danke an MasterPlace.de, Wer noch? aus einem SW Junior und an Emmy. Danke an euch alle. Und danke. Okay, nee, der war glaube ich nicht dabei. Auf jeden Fall danke an alle, die geholfen haben. Wir haben das auf jeden Fall jetzt hier fertig gemacht, aber es muss halt nächstes Mal. Nächstes Mal kommt dann hier halt. Das Schloss hin, das werde ich aber erst nächstes Mal anfangen. So, jetzt werde ich den Scheiß hier immer mal zünden. Okay. Bad luck, danke. Okay. Boah, was ist das denn? Hä? Was ist das? Hä? Ist das neu? Hä? Was ist das? What? Next. Hä, hey, ist es neu? Das wurde einfach neu gemacht. Hä, hey, wie schlecht ist das denn? Die haben es anscheinend noch schlechter gemacht. Also, dass man noch eher keinen Schad gewinnt. Das ist natürlich pay to win, ne? An der Stelle. Immortal Booster. Ich werde hier versuchen, ein Schloss hinzubauen. Mal schauen, wie das mir, äh, mir gelingt. Aber wenn es klappt, dann wird es auf jeden Fall nice. Ich hoffe, es klappt auf jeden Fall. Hoffe ich zumindest. Dafür bräuchte ich aber erstmal genügend Rohstoffe. Ich werde ja auch erstmal das Zeug hier verkaufen. Enderperlen, nice. Ich wollte noch hier in die Insel ein bisschen anfangen, weil nächstes Mal soll es darum gehen, das Schloss zu bauen. Und da will ich jetzt erstmal schon mal die Grundform alles fertig machen. eine Schematik Gras Plattform. Seit wann? Wo? Oh. Seit wann? Könnt ihr mal in Kommentar schreiben, ob das echt stimmt? Gibt es Brazen dann? Okay, das sollte es erstmal gewesen sein für die erste Folge. In der nächsten Folge will ich mich dann daran machen, das Schloss anzufangen und allgemein meine Insel zu bauen. Ich hoffe, ihr seid gespannt und euch hat das erste Video gefallen. Ich finde echt die Morteschats jetzt, wie man die aufmacht, echt ein bisschen komisch. Also ich habe das nicht so richtig verstanden. Also bis zum nächsten Mal. Haut Und danke an alle, die mitgemacht haben und geholfen haben. Tschüss.